Was erwartet euch in diesem Video? Wir schauen uns kurz eine Übersicht über das Thema Finanzmathematik an der Wirtschaftsschule an. Dann bekommt ihr ein paar Aufgaben präsentiert, die ihr lösen könnt. Und wir versuchen diese dem entsprechenden Thema und der korrekten Formel zuzuordnen. Und genau, dann gibt es am Ende noch die Lösungen zu den Übungsaufgaben. Okay, los geht's. Kurze Übersicht. Das Schöne ist... In eurer Merkhilfe findet ihr eigentlich schon eine perfekte Übersicht über das Thema Finanzmathematik. Ganz grob lässt sich das in vier Themen einteilen. Die Zinseszinsrechnung, Rentenrechnung, Tilgungsrechnung und in die Zinsrechnung. An dieser Stelle vielleicht schon mal die erste grobe Einordnung. Die Zinsrechnung brauchen wir nur dann, wenn die Laufzeit maximal 360 Tage beträgt. Ich erkenne es eigentlich auch schon in der Formel. Hier unten ist dieser Zeitfaktor 360 drin und die Laufzeit wird mit T für Tage abgekürzt. Alle anderen Themen, also Zinseszinsrechnung, Rentenrechnung und Tilgungsrechnung, haben eine Laufzeit von mehreren Jahren. Das ist schon mal die erste grobe Unterteilung, die ihr euch unbedingt merken müsst. Wir schauen uns jetzt vier Aufgaben an, wenn ihr wollt dürft ihr auf Pause drücken und versucht, diese Aufgaben schon mal selbst zu lösen. Wir gehen die aber auch gleich gemeinsam durch. Okay, bevor wir das machen, gibt es eine kleine Übersicht, wie man sich vielleicht zu der richtigen Formel durchhangeln kann. Also das allererste, was ihr euch immer anschauen solltet in der Aufgabe, ist die Laufzeit. Wie gerade eben besprochen, wenn diese maximal 360 Tage beträgt, sind wir im Bereich der Zinsrechnung und wir brauchen diese Formel. Die muss man manchmal nach K, P oder T auflösen, aber diese Formel brauchen wir. Wenn die Laufzeit mehrere Jahre beträgt und wir nur einmalig eine Einzahlung vornehmen, also wenn wir ein Startkapital haben oder ein Anfangskapital, das wir mit K0 abkürzen, dann sind wir im Bereich der Zinseszinsrechnung. Das Endkapital KN berechnet sich als K0 also Startkapital mal Zinsfaktor hoch die Laufzeit in Jahren. Wenn wir nicht nur eine einmalige Einzahlung oder Auszahlung vornehmen, sondern wenn wir das mehrmalig machen, nämlich in regelmäßigen jährlichen Abstand, Abständen, wenn wir eine jährliche Sparrate haben oder eine jährliche Auszahlungsrate, dann sind wir im Bereich der Rentenrechnung. Findet diese zu Beginn eines Jahres statt, sind wir in der vorschüssigen Rentenrechnung, wenn wir am Ende eines Jahres sind, sind wir in der nachschüssigen Rentenrechnung. So, dann gibt es die Möglichkeit, in der Aufgabe gibt es nur eine jährliche Sparrate R und kein Startkapital K0. Dann berechnen wir den Endwert. Wenn wir sowohl eine Sparrate oder eine Rate klein r haben und ein Startkapital K0, dann sind wir entweder in der Kapitalmehrung, also wir bezahlen Geld ein, oder wir sind in der Kapitalminderung. Wir lassen uns Geld ausbezahlen. Ja und die letzte Möglichkeit ist, wir leihen uns Geld von der Bank, müssen dieses Geld zurückbezahlen, entweder in gleichbleibenden Raten oder in gleichbleibenden Annuitäten. Also mit dieser Übersicht könnt ihr euch immer ein kleines bisschen in den Aufgaben orientieren. Los geht's mit Aufgabe Nummer 1. Wir möchten Geld sparen. Und von unserer Bank liegen uns zwei Angebote vor. Wir wissen, der Zinssatz ist 0,3% und wir sollen uns entscheiden, welches dieser beiden Angebote besser ist. Okay, gehen wir mal das Diagramm hier durch. Die Laufzeit beträgt mehrere Jahre. Und wir zahlen das Geld nicht nur einmal ein, sondern mehrmals. Also nämlich immer zu Beginn oder am Ende eines Jahres. Wir haben zusätzlich ein Startkapital K0, die 5000 bzw. die 3000 Euro. Also müssen wir im Bereich der Kapitalmehrung sein. Ob Das vorschüssig oder nachschüssig ist, das findet ihr selbst raus. Versucht die Aufgabe zu lösen. Viel Erfolg. Ihr braucht diese Formeln dazu, Kapitalmehrung, vorschüssig oder nachschüssig. Okay, Aufgabe Nummer 2. Da geht es darum, dass deine Eltern 1250 Euro für einen Monat auf ein Konto anlegen und in dieser Zeit bekommen sie 21 Euro Zinsen. Wir sollen bestimmen den Zinssatz. Die Laufzeit beträgt eindeutig weniger als 360 Tage, nämlich genau einen Monat. In der Finanzmathematik sind es 30 Tage. Also sind wir in der Zinsrechnung. Wir arbeiten also mit der Formel Z ist gleich K mal P mal T. Überlegt euch, welche Größe ihr sucht, löst die Formel entsprechend auf und berechnet dann den Zinssatz. Viel Erfolg! Bei Aufgabe Nummer 3 möchte sich Herr F. Fischer 2 Millionen von der Bank leihen, weil er braucht eine kleine schnittige Luxusjacht. Und mit der Bank wurde vereinbart, dass Herr Fischer den Betrag innerhalb von 25 Jahren zurückbezahlen muss. Und zwar in gleichbleibenden Annuitäten. Der Zinssatz klein p ist uns bekannt. Wir sollen einen Tilgungsplan erstellen. Die Laufzeit beträgt eindeutig mehrere Jahre. Da wir uns Geld geliehen haben von der Bank, sind wir in der Tilgungsrechnung. Und es handelt sich hier um gleichbleibende Annuitäten. Also brauchen wir das Annuitätendarlehen. Erstellt den Tilgungsplan für die ersten beiden Jahre. Die Formeln, die ihr braucht, findet ihr hier beim Annuitätendarlehen. Annuitätentilgung, könnt ihr die Tilgungsrate berechnen, die Zinsen und so weiter. Aufgabe Nummer 4. P. Schäfer legt am 01.01.2021 2000 Euro auf sein Konto und er möchte wissen, auf welchen Betrag sein Kapital am 31.12.2035 angewachsen ist. Dann nimmt seine Bank 2% Zinsen über den gesamten Zeitraum gewährt. Okay, Laufzeit, mehrere Jahre. Wir haben hier nur eine einmalige Einzahlung, also keine Rente, keine jährliche Sparrate. Deshalb sind wir im Bereich der Zinseszinsrechnung, brauchen also die entsprechenden Formeln. Berechnet das Endkapital, viel Erfolg, die Musterlösungen zu allen Aufgaben seht ihr gleich im Anschluss. Okay, Lösung Aufgabe Nummer 1. Also wir haben hier eine Kapitalmehrung. Bei Angebot 1 ist das Ganze am Beginn eines Jahres, also vorschüssig. Startkapital K0 sind 5000 Euro. Die Sparrate klein r 1500 Euro. Wenn ihr das dann entsprechend in euren Taschenrechner eintippt, solltet ihr auf diesen Wert kommen. Und bei Angebot 2 war das Ganze am Ende eines Jahres, also nachschüssig. Die Formel verändert sich ein kleines bisschen und wir erhalten diesen Betrag nach der Laufzeit. Aufgabe Nummer 2 ist die Zinsrechnung, haben wir ja gerade schon besprochen. Die Formel nach P aufgelöst, schaut dann wie folgt aus. Z mal 100 mal 360 geteilt durch K mal T. Ihr setzt die Größen ein. 21 Euro Zinsen, 1250 Euro Stadtkapital, Die Laufzeit sind genau 30 Tage, weil es ein Monat ist. Und der Zinssatz beträgt 20,16%. Okay, ich gebe zu, das ist ganz schön viel. Wenn ihr zufällig eine Bank kennt, die uns so viel Zinsen anbietet, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Bei Aufgabe Nummer 3 ging es um die Tilgungsrechnung. Und zwar war das hier ein Annuitätendarlehen. Man fängt an, indem man die Schulden, die man an die Bank hat, zu Beginn einträgt. Dann berechnet man die Tilgungsrate im ersten Jahr, T1 dann braucht ihr die Zinsen, das sind immer 1,25% von dem Betrag, den wir der Bank schulden im entsprechenden Jahr. Die Annuität berechnet sich dann als Zins plus Tilgung und die Schulden am Jahresende. Naja, das sind die Schulden am Jahresanfang minus die Tilgung. Wenn ihr das nicht mehr hinbekommen habt, dann schaut euch doch das Lernvideo Finanzmatte, das Annuitätendarlehen an. Ja, dann sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe angekommen. Das ist so ein Klassiker aus der Zinseszinsrechnung, das Endkapital gesucht, ist gesucht, ich weiß, mein Startkapital sind 2.000 Euro, der Zinsfaktor klein q, 1,02. Was hier vielleicht schwierig war, ist die Laufzeit zu bestimmen, da haben viele wahrscheinlich mit 14 Jahren gerechnet, ist ein bisschen fies, weil es geht ja vom 01.01. .01. bis zum 31.12. Also kommt zu den 14 Jahren, die zwischen 2021 und 2035 liegen, nochmal ein volles Jahr dazu. Das Endkapital beträgt dann ungefähr 2700 Euro. Okay, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Denkt daran, ihr könnt euch mit dieser Übersicht immer schön durchhangeln. Dann findet ihr die entsprechende Formel, die entsprechende Gleichung. Und ab dann sind die Aufgaben meistens relativ leicht zu lösen. Bis zum nächsten Mal.